Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ninja Kid. Ninja Kid am NES. Ja, für alle, die neu mit dabei sind, gleich mal abonnieren, damit ihr kein NES-Game versäumt. Und wir legen auch schon los. Ninja Kid, ja, richtig übel das Game, richtig übel. Es ist schon jetzt das poh, die fünfte Aufnahme oder so, dass ich die ich hier mache. Und ich komme mit diesem Spiel einfach nicht zurecht. Ich, ich, ich, ich, selten ein Spiel so gehatet wie das hier. Also man kann hier links und rechts gehen, wie ihr seht, das Maxl, aber rauf und runter. Nein, wir rauf und runter. Da haben wir keine Animation, die sparen wir uns einfach. Ja, ja, ja, wer braucht denn so etwas? Gut. Ähm, wir gehen gleich mal da in den Dungeon rein. Die Levels ähm, generieren sich irgendwie selbst. Ja, mag man gut finden oder auch nicht. Ich finde es eher nicht so gut. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man ähm, in ein neues Level kommt. Das, äh, diese Information ist mir leider verwehrt geblieben. Ähm, ich mache hier gleich mal ein Reset und wir schauen uns das an. Schaut, schaut, ja jetzt schaut das Level schon wieder anders aus. Tja. Interessantes Feature, aber es macht einfach die Levels halt einfach nicht besser. Es macht die Levels nicht besser. Nö. Gut. Und die Levels erscheinen auch irgendwie zufällig, kommt mir vor, ja, und der Ninja hat mich schon abgeschossen. Ja, das ist ja auch so etwas, was ich immer mag. Man geht nach, nach rechts und, und man sieht eigentlich viel zu wenig nach rechts. Und wenn man nach links geht, das gleiche nach links. Die Kamera geht mit und man sieht eigentlich viel zu wenig. Oft, also häufiger Fehler, häufiger Fehler bei NES-Games, beim Game Design, aber ja, hat natürlich, hat dann natürlich hier. Check, Fehler, check hier. Ja, ganz offen abgesehen, sieht schon, das Spiel ist nicht, nicht gerade leicht. Ähm, ja, zugegebenermaßen, ich bin jetzt auch ein bisschen abgelenkt. Ganz so schwer ist es auch wieder nicht, aber ja. Ähm Gut, sprechen wir mal über das Level Design. Man kann hier unendlich nach links und rechts gehen, wenn man nicht gerade weggebrezelt wird und so innen Gut. Ähm, ihr seht schon, ich mag dieses Spiel nicht. Ähm, es tut mir leid, wenn ihr volle Fans davon seid. Ich weiß es gibt Fans da draußen, oder angeblich soll es die geben. Ich kenne keine persönlich. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch traut. Ich bin ein Ninja-Kid-Fan und stehe dazu. Ich hasse Ninja-Kid und stehe dazu. Okay, jetzt fliegt er von oben, klumpert auf mich runter. Ich weiß nicht, was es da sein soll. Warum überhaupt und wieso. Ich möchte eigentlich nur ins nächste Level kommen, aber es, es taucht einfach nicht auf, das nächste Level. Ich weiß auch nicht, wie ich das beeinflussen kann. Sind es die Punkte? Sind es Punkte? Ist es irgendwas anderes? Keinen Plan wie ich hier weiterkomme. Es ist auf jeden Fall nicht durch links und rechts gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also je weiter ich dann nach rechts gehe, das bringt gar nichts. Null. Ich würde eigentlich gerne aus diesem Level wieder mal rauskommen, aber vielleicht muss ich den Raben da zerstören? Nein, auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wie man da wieder rauskommt aus diesem Level. Es ist ja auch überhaupt nicht notwendig, das zu kommunizieren. Entwickler haben sich gedacht, einfach pff, sch, nimm es, stirb. Gut, äh, machen wir hier nochmal einen Reset. Gut, ich habe sogar schon einmal bis zum ersten Endboss gespielt. Und der war auch zart. <lacht> äh, bin einfach links in die Ecke gegangen, habe drauf draufgeschossen, was das Zeug hält, aber Platz. Puh, war wenig spannend. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich ein bisschen zu spät gesprungen. Macht es natürlich auch nicht besser. Ah, und da, egal, was ich mache, hüpfen oder ducken. Nein, ducken hätte ich müssen. Mit ducken wäre ich weitergekommen. Ducken. Ich ich rush jetzt einmal voll nach rechts, vielleicht bringt's irgendwas. Ich rasche volle Kanne nach rechts, wird sehen, wie weit ich da komme. Ich hoffe nur, ich vergesse es nicht, mich einmal zu ducken. Das kann leicht passieren, was ist das für ein Mist hier? willst du einsammeln. Gut, hat jede Menge Punkte gebracht, aber sonst nichts. Ich weiß auch nicht, wofür ich die Punkte brauche. Kann ich mir damit irgendwas kaufen? Keinen Plan. Come on! Nina-Kid. Gut, noch mal, noch mal, noch mal, weil es so schön ist. Ähm, gehen wir mal da rein, so da. Aha, ein neues Level, ein neues Glück. Okay, wir rushen da mal voll durch in der Hoffnung, dass wir da irgendwann mal einen Ausgang finden. Muss nur den Ausgang finden, dann ist das Level komplett. Uah. Aber ich weiß nicht, wann der Ausgang auftaucht. Also, das hat für mich irgendwie nicht viel Logik gehabt. Jetzt ist das sicher schon weg. Nein, nicht einmal. Ich kann es nicht nehmen, Leute. Seht ihr das? Ah, jetzt hat es funktioniert. Ja, einen gescheiten Collider programmieren ist ja auch schwierig. Und überhaupt nicht wichtig. Ja, schaut ihr. Jetzt ist es einfach aufgetaucht, das Exit. Niemand weiß wieso. Aha. Und jetzt gibt es hier einen Endgegner. Das freut mich, dass das passiert. Dann kann ich euch wenigstens das zeigen. Das ist ein Highlight von dem Spiel. Und da hüpft einer direkt auf meinen Kopf runter. Juhu. Gut, nochmal. mal so, da muss ich aufpassen, dass mir der nicht wieder auf den Kopf hüpft. Und er hüpft mir wieder auf den Kopf. Top-Level-Design. Wahnsinn. Gib den Mann bitte einen Stein am Kopf. <lacht> äh, komm schon. Monster weg. Gut. wir Und wenn ich den wegbrezel, kommt immer wieder ein neuer. Deswegen brezle ich den jetzt einfach nicht weg. Dann kommt auch kein neuer. Da oben ist der Endboss. Den haue ich dann einfach was ins Auge. Oder? Was ist da los? Nö. Ja, jetzt ist das Auge da. Sehr gut. Auge, mach auf. Komm schon. Mach das Auge auf. Es ist super spannend, oder? Ich warte, bis er das Auge aufmacht und er killt mich. <lacht> Juhu! Top, top, top, geilo. So, nochmal rauf. Äh, ja, ich versuche normal über Spiel nicht so zu häten, aber das packe das, das, das ich echt überhaupt nicht. Also, weil, weil es so viel verschenktes Potenzial ist. Man hätte so viel machen draus können. Aber es ist einfach alles schlecht. Das Gameplay ist richtig mies. Die Steuerung ist. Die eigentlich ist die Steuerung auch nicht. Oh, ich habe doch geschossen. Gut, nochmal, nochmal. Weißt du, so schön ist. Juhu. Und er lächelt immer dabei. Das gefällt mir auch. Ah, gut. Ähm. Jetzt kommt er runter. Und der kann natürlich auf mich runterspringen. Okay. Schnell, wirklich schnell in die Mitte. Ja, das ist eine gute Strategie. Aber den Abschießen war natürlich dumm, weil jetzt respawned da. Gut, ich hüpfe darauf, ich hüpfe darauf und hoffe, dass sich das blöde Auge öffnet. Das blöde Auge soll sich öffnen. Ja, geschafft. Spannend oder einmal das Auge treffen, das war's. Richtig, richtig einfallsreich. Lebensanzeige sparen wir uns, brauchen wir nicht. Gameplay, ja, was für Luschen wir brauchten schon. Gameplay heutzutage, so gut. Weiter geht's ins nächste ins nächste so acht minuten spiele ich jetzt den schmoren schon und das ist auch wieder so ein tolles level Es ist immer das identische spiel mit einem hintergrund es ist wirklich so überhaupt nicht spannend es gibt übrigens auch unterwasserwelten da schwimmen mit einem fisch ist auch nicht besser Ich freue mich wir einfach. Wir man wartet einfach nur bis das Exit kommt und hofft, dass man da bis dahin nicht tot ist. So wie ich jetzt. Gut, nochmal reingehen da. Komm on. Wegbrezeln, wegbrezeln, weg. Jetzt duckt er sich wieder statt zu hüpfen. Gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Wegbrezeln, wegbrezeln, wegbrezeln, ducken. Und so, richtig schnell durch. Richtig schnell durch ist die Devise. So, da immer rechtzeitig ducken, rechtzeitig ducken, wenn was kommt. Ja. Ah, ich habe mich doch eh geduckt. Ach, ja, normalerweise kann ich mich zurückhalten, aber warum sollte ich? Weil, ach, kann man einfach dazu stehen, wenn man mal was nicht gefällt, oder? Aber es ist halt auch schwer. Jetzt habe ich Ninja Gaiden 1, 2, 3 gespielt und nach den drei Teilen spiele ich das hier. Ist einfach so ein abartiger Abstieg. Man, man will ja gar nicht glauben, dass das überhaupt auf der gleichen Konsole existiert wie Ninja Gaiden 3. Man will es nicht glauben. Also ich will es nicht glauben. Ist einfach zu schade. Aber ich habe gesehen, es gibt Leute im Netz, die feiern das Game. Warum auch immer. Ich meine, es gibt ja Leute, die feiern echt alles, aber bei dem verstehe ich es nicht. Es ist einfach so random irgendwas. Es wiederholt sich einfach random das Nach-Rechts-Gehen. und War es damals innovativ? Ich glaube nicht. Ich möchte da einfach nur noch ein Stückchen, nach ich möchte einfach einen Exit haben. Wieso kriege ich einfach kein Exit? Und womit hängt es das zusammen, dass ich kein Exit kriege? Kann ich da irgendwas machen? Grabstein? No, nope, tot, tot, gut. Ich, ich lasse es, Leute. Ich lasse es. Ich habe schon so ein Hals, so ein Hals von dem Spiel. <lacht> ich habe den Controller weggelegt, es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert nicht mehr. Leute, ich verlinke euch noch was besseres, was ihr, dass das ihr zuschauen könnt. Ich verlinke, nein, ich verlinke euch Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 1, wenn ihr das noch nicht kennt oder auch wenn ihr es kennt, schaut euch Ninja Gaiden an. Ist ein gutes Spiel und ja nicht, ja nicht Ninja Kid einlegen. Tut es nicht. Schade um die Zeit. <lacht> ciao ciao Leute.